Ja, willkommen zum dritten und letzten Teil meiner YouTube äh, Let's Play Setup Reihe. Ähm, der dritte Teil soll sich um den äh, Simple Java YouTube Uploader drehen und das ist meiner Meinung nach das nützlichste Tool und äh, wo ich jetzt auch nicht so unbedingt die Alternativen sehe. Und äh, mit diesem Tool kann man quasi die fertigen Videos ähm, schlussendlich bei YouTube hochladen. Ähm, das Praktische ist, dass das Tool so äh, verschiedene Templates zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel dieses Template für Civilization, was ich mir hier angelegt habe, oder aber das Ten Template für Jagged Alliance, wo ich hier einen kleinen Tippfehler drin habe, was euch aber nicht stören soll. Ähm, wo ich eigentlich schon alles fertig habe, wo ich nur noch die Beschreibung, den Beschreibungstext eingeben muss und hier eben äh, die, die, die Folgennummer und ähm, den Sektor und den Titel quasi ausfüllen brauche wo schon eingetragen ist, auf welche Playlist äh, das hochgeladen werden soll, wo schon eingetragen ist, wann das veröffentlicht werden soll, was normalerweise nicht geht. Da muss man eigentlich so ein ähm, YouTube-Partner sein, dass man die, den Zeitpunkt der Veröffentlichung planen kann. Aber das kann man hier mit dem ähm, Programm schon machen. Das wird, glaube ich, irgendwo zwischengespeichert auf deren Servern. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es und ähm, wird planmäßig äh, hochgeladen. Ja, man kann hier noch alle möglichen ein anderen ähm, Einstellungen treffen. Wie gesagt, äh, das Account Management. Hier kann man ähm, die Playlisten einrichten, die berücksichtigt werden sollen. Hier kann man seinen YouTube-Account einrichten. Ähm, Gibt es noch andere Optionen? Wenn man YouTube-Partner ist, dann kann man hier unten auch bei den Partner-Features noch was einstellen. Ansonsten habe ich hier auch meine abgebildeten Playlisten, die ich quasi auswählen kann und äh, wo ich dann Sachen hochladen kann. Ja, und äh, ich möchte das jetzt einfach mal demonstrieren. Dazu lege ich jetzt mal eine neue Playliste an. Also ich füge ein neues, also nicht eine neue Playliste, sondern ich füge ein neues Template hinzu, damit ich hier äh, nichts eingetragen habe und ich nenne das einfach mal ähm, kreativ, äh, wie immer, blub. Ähm, wähle das Ding jetzt hier aus und dann habe ich hier einen leeren, ja, eine leere Liste. Jetzt kann ich hier mein, mein Video suchen, was ich gerne hochladen möchte. Äh, dazu muss ich erstmal überlegen, wo liegt es dann? Ach na klar, das liegt natürlich in meinem Aufnahmenordner. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Tonvergleich nennt sich das. Kategorie ist natürlich auch Spiele. Beschreibung, äh, dies äh, ist ein Tonvergleich. Vielleicht noch ein witziger, ein lustiger Tonvergleich für die äh, Lautstärke in a Jagged Alliance Zwei Mod 1.13. Ja. Dann kann man hier noch seine Text eingeben, wie zum Beispiel Jacket Allianz 2, Komma. so viele Tippfehler. Lautstecker. Naja, furchtbar. Egal. So, das muss hier auch nicht stehen. Das Spiel heißt ja so. Gut. Äh, eine Playlist will ich dafür gar nicht anlegen. Äh, ansonsten, das kann öffentlich äh, sein. Die Statistiken, Sichtbarkeiten, öffentlich. Äh, Kommentare sind erlaubt. Lizenz ist Creative Commons. Und das würde ich jetzt direkt hochladen, ohne irgendwelche zusätzlichen Dinge hier noch zu berücksichtigen. Mal gucken, ob hier noch was in der Waschschlange drin ist. Ja. Da steht gerade Failed drin, was mich ein bisschen irritiert. Ich hoffe, dass es nicht wirklich gefehlt. Ähm so. Ist jetzt hier alles eingetragen? Ich glaube schon. Dumm, dumm dumm so okay. dann kann ich das jetzt zur Warteschlange hinzufügen hinzuf jetzt sieht man es hier auch in der Warteschlange und dann kann man es starten und dann geht es auch schon los dann geht, passiert quasi der Upload äh, wird die kleine Datei hochgeladen und ist dann auch bald auf YouTube zu finden was man hier noch machen kann ist äh, nach Abschluss der Videos eben verschiedene Sachen äh, durchzuführen. Und hier ist auch wieder das Herunterfahren dabei, was dann eben auch sehr praktisch ist. Wenn man das einfach mal in der Nacht startet, irgendwie zwei, drei Videos hochlädt, äh, die geplant sind für, den, für die nächste Woche, dann kann man äh, das dann automatisch herunterfahren lassen und das funktioniert auch zuverlässig. Auf jeden Fall ein sehr zu, äh, zuverlässiges und äh, nützliches Tool, der Simple Java YouTube Uploader. Ich stelle euch wieder den Link zum Programm in die, den Kommentar und äh, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja euch auch das äh, Video ansehen, was ich hier gerade hochgeladen habe. Soweit, so gut. Dann hoffe ich, äh, dass diese kleine Serie für euch nützlich war und wir sehen uns.